Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Ich und Basti, wir sind wieder über einige tolle äh, Sachen gestolpert. Erstmal hatte ich nämlich einfach mal nach Granny gesucht. Im Microsoft Store. Was schon an sich ein großer Fehler ist, ne? Wir haben hier auch noch ein paar Schätzchen. Public Transport Simulator Beta. Die Scheiße haben wir schon mal gemacht. Ach du Scheiße, das Game hat sich evolisiert. Und die dritte Tür ist immer noch sinnlos. Dabei bleib ich. Man, man kann ja schon ziemlich hier Schätze finden. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Granny sucht, kommt als erstes Evil Granny City Horror. Mr. Granny Bean. <lacht> Four Nights at Sanatorium. Scary Lady Granny Bug Noi Cat. What the f***? Ey, Junge, Junge, Zef macht das alles falsch, hier findest du die geilen Sachen, nur hier. Zum Beispiel, Leute, ich fasse das nicht mehr. Also. Evil Nuns, Scary Horror, Namen wie einmal, Five Nights at Granny's, Action and Adventure, klickst du drauf, musst du 1,49 Euro bezahlen, dafür, you will never see Granny the same way again. Wie sieht aus wie Shrek, Junge. Little Pooh will soon learn of the mysterious past night. At Little Poe Survive Five Nights was, was, Sind bei denen noch alle Sicherungen fest? Ey, das ist doch ein Scherz, oder? Ey. A story that has pledged a family for years A dark secret captain, but not forgotten Feels immersed in the atmosphere of terror oh. Obwohl, das ist actually leicht creepy, wenn ich ganz ehrlich bin <lacht> Warte mal, das ist doch die von Madagascar oh. Warte mal, finde ich das Meme noch? <lacht> Geil, ich habe jetzt ist riesen teil auf meinem Tisch mit einer Schere abgemacht. Hol dir doch gleich eine Säge. Alles ist voll mit Splitzern. Ja, Basti, das hätte man sich vorher denken können. Aber ich sag dazu nichts mehr. Mr. Granny Bean. Sehr vielversprechend. Evil Granny City Terror. Ist ab 18. Ist das Fortnite? Wie man es von Microsoft auch kennt. Funktioniert der Download-Button? Wir sollen es einfach lassen. Squid Game Granny Mod. Ach, halt einmal. Welcome to Squid Game Granny Mod Scary Game. If you want to have scary time, play scary Squid Game, Squid Game 2020. Now and try the escape. Ach, oh, übrigens, falls Seth mal wieder irgendwie auf einer Suche nach Games ist und vielleicht über mein Video stolpert. Irre. Ach nee, der holt ja seine ganzen Games vor Corrupted. Da war ja was. Ey, da wird schon wieder ein Schnitt auf, auf gleich. Wir sind jetzt schon wieder bei 12 Minuten. Requirement of Erich Sun. Willkommen zum schrecklichen Spiel. Okay. Nur für mutige und angstfertige Spieler geeignet. Du bist der Protagonist eines gruseligen Überlebensabenteuers und einer furchterregenden Musikschule. Nachdem sie umgezogen sind, stellt sie fest, dass sich ihre Wohnung direkt vor einer verlassenen Musikschule befindet. Mein hat natürlich nach Käse. Was soll ich denn zuerst zocken? Evil Nun scary Horror Game. Ich glaube, das ist am spannendsten. Ist das. Is ich hab das Game nicht mal auf. Ich frag mich, ob ich das Game bewerten kann. Zusätzlich wirft er hier alles voll mit Werbung. Later zu Granny Evil Nun. <lacht> Was? Ich mach mal bitte kurz den Weltkrieg aus. Ja, sag mal. Demenz vorbeugen. Das sollten Sie wissen. Das habe ich davon noch nicht gelesen. Demenz vorbeugen. Jetzt suche ich mal play. Okay, wir haben einmal gruseliges Bild 1, gruseliges Bild 2, Granny, gruseliges Bild 3. Gehen wir noch bis dato gar keinen Sound. Ich erwarte Schlimmes. This mission, you have to find one treasure box and beware. Leute. Das Game hat gar keinen Sound. Excusez-moi, Monsieur, was ist denn jetzt los? es Sound ist an und sogar auf 100%. Ich hab's mir sowas von gedacht. Der einzige Sound ist der Jumpscare. Das klingt wie eine Sirene, Junge. Ja, ja, ja. Das lädt ja alles nicht. Level complete. Warte mal, im Ernst jetzt? Ey, das ist ja. Das ist so scheiße. Ich habe verloren, während ich gewonnen habe. Die lief noch da rum, während ich gewonnen habe. This Mission You have to find. Hals. Maul. Maul. Maul. Das Spiel ist nicht mal gruselig, das Spiel ist einfach nur noch traurig. Die spawn trapped mich. Das ist noch niemals Granny. Das ist Jason. Carrie Granny ist auf einmal Jason. Jason Spawnt er hier vorne, ne? Ja Jungs, das kann man doch nicht machen Macht doch sowas nicht ist auch, das ist auch nicht spannend, das nervt einfach nur Guck mal, du gehst daher und auf einmal in deinem Weg spawnt die irgendwie so ein Fass Einfach, weil das noch nicht reingeladen hat das Macht nicht mal Spaß, Junge Gibt's auch hier irgendwie Sound On Quality High, wir machen auf High Das macht alles keinen Sinn jetzt über irgendwelche Werbung für irgendeine Pisse Wenn das hier High Quality ist, dann bin ich ein guter YouTuber, keine Ahnung hier laufen zwei von den Opfers rum. Ich kann hinter dem herlaufen, ohne dass der mich sieht. Nee, das ist ja wirklich bescheuert. So, wieso kann ich es nicht deinstallieren hier? So, in den Deinstallationsbutton habe ich noch nicht gefunden. Was ist das für eine Scheiße? Ey, die Leute, die dieses Spiel programmiert haben, müssen Menschen passen. Ach, das kann ich mir jetzt alles nicht mehr erklären. So, ist ja immer noch da. Fortnite at Sanatorium. Das könnte actually ein gutes sein. Never mind. Das ist ein fucking Point-and-Click-Game. Kann ich hier auch irgendetwas machen? Es kommt gleich safe schon wieder so ein lauter Jumpscare. Da steht auch so ein Frotzkorb. Jetzt steht Samantha da. Samantha! Samantha! Warte mal, wir haben noch mal als Jumpscare-Sound? Das ist so unbelohnt! Ich will das gar nicht weiter zocken! Ich merke das, wird so ein Horror-Game-Rant-Video, einfach weil es weil einfach nur scheiße ist. terra Yongongs, freesound.org Ja, wenn du mir noch sagen würdest, welche Sounds... Ich bin jetzt auch nicht so der schlauste Mensch, aber ich habe halt auch nichts gehört, ne? Scary Lady Granny Buck Noir Cat Made with Unity Manchmal frage ich mich, soll ich YouTuber werden oder nicht. In solchen Momenten denke ich mir dann schon wieder, lohnt sich das, sich diesen geistigen Verfall anzutun. Basti? Ja. Ich streame dir das. Wir gehen rein, leicht, weil ich bin ein Opfer. Leichter Spielmodus. Oma und Opa sind sehr langsam. Part 1. Alles klar. Warum hat alles Parts? Casino! Rabatte, Rabatte, Rabatte, Rabatte, Rabatte, Rabatte, Rabatte, Rabatte, Rabatte, Rabatte, Gewinne, gewinne, gewinne, gewinne, gewinne, gewinne. Super B war, oh, kam das gerade von dir? Ich dachte gerade schon, im Hintergrund hätte sich schon eine Tür geöffnet. Ey, stell dir mal vor, während der Werbung läuft das Spiel weiter. Das traue ich denen zu. Im Ernst jetzt? Oh, really? Freddy kommt hier selber nicht mal rein. Das hat mich gerade leicht erschrocken. Kann ich bitte den Schlüssel aus dem Startmenü haben? Ich gehe mal als, als Geist rein erstmal. So ist das, wenn man Microsoft Store Spiele spielt. Ich verstehe mein eigenes Wort nicht. Ey, du musst dir vorstellen, die bringen das Game auf Microsoft Store raus, was die Leute auf PC spielen. Tastatur geht nicht, du guckst mit der Maus und du bewegst dich mit der Maus. Mhm. Du kannst sie also nicht umgucken, während du läufst. Was zum F*** fähr so ein Scheißprogramm? Warte mal, ich probiere mal mit Controller. Wir geben dem Game eine Chance. Ich kann nicht schon wieder rumlaufen, Er ja, guckt, die kommt selber nicht mal rein. Hat die das überhaupt hingekriegt, hier abzuschließen? Sag mal. Oh. Die Frage ist halt, geht es noch beschissener? Klicken Sie auf Schranktür, um sich zu verstecken. Exploren wir mal ein bisschen das Haus. Oh, Captain Obvious, ich glaube, ich brauche einen Sledgehammer. Morning. Das ist doch, das ist... Oh, ich will jetzt gar nicht wissen, was das hier sein soll. Ey, alle, die die Spiele Microsoft Door hochladen, sind alle auf Drogen, Junge. Die sind alle nicht sauber in der Birne. Ich meine, guck dir mal, der ist das Tapetenmuster an. Wie realitätsfern muss... <lacht> Wie realitätsfern muss man sein für so ein Quad? <lacht> <Ends auf> jetzt jetzt. <lacht> Ich, ich höre sie, ich höre sie. Aber ich sehe sie nicht. Überwachungskamera. Aber oben rechts auf den Totenkopf. <lacht> Nusferatu! Lang nicht mehr gesehen! <lacht> Ach du Scheiße! I see you! Yo, ich krieg einen Anfall mit dieser Steuerung. Mit dem Totenkopf kannst du irgendwie auch nichts anfangen. Ist ja auch noch ein Loch in der Decke, dann wäre das ja wirklich kompletter Blip auf, Junge. Das ist. Oh, der hat ja bitte schön auf den Teller gemacht, Junge. Ich will gar nicht wissen, wenn ich das schon würde, was da rauskommt. Ist doch schöne Musik, oder? Was haben wir denn noch so? Kameras funktionieren noch nichtmals. nicht mal. Nicht war Nosferatu. Guten Tag, Granny. Ja, ich hier echt vor uns Nosferatu mal ein bisschen die Tür zu machen. Ich hatte gerade Panik, dass ich ihn nicht aufgenommen habe. Okay, ich nehme jetzt schon so 41 fucking Minuten auf. Leute, wir machen jetzt so ein fucking kleines Spiel. Scary Lady Granny Bug Noir, das hatten wir schon. Evil Granny City Terror. Du gehst in das Spiel rein. Direkt Casino-Werbung. Das ist wie Playtime. ReLink. Das glaubst du mir nicht. Das habe ich mir tatsächlich gerade runtergeladen. Fehler ist mehr Werbung als Spiel. DannyGames.com. Hallo Leute, ist Danny? Yes, sir. Was war das jetzt nochmal? Scary Granny Evil Horror Terror City Scheiß. You are trapped in city. Find and collect eight keys and get out. It won't be easy as it sounds. City is haunted by evil granny and her puppets. Vielleicht haben wir hier ein einziges gutes Game dabei. Das ist ein Shooting Game. Das ist epileptischen Anfall. Looten. Vielleicht hätten wir mal vorher die Steuerung erklären sollen. What the fuck? Erklär mir mal, wie ich hier was nehme. F, it! Okay, wir haben eine Machete, Pumpigun, eine Hitman pistole eine Machete, ein Pump gun oh. das ist, So klingt die Shotgun. Irgendwann reicht's auch. Mehr. Oh, that Cosmeo. Ah oh, nein! Weg, weg, weg. Ich hab gerade aus Versehen eine Pumpe geworfen. <lacht> aber wo Granny ist, habe ich bisher noch nicht gesehen. Warum brennt hier eigentlich alles? Die Arsch von Ratten heutzutage. Es ist spielbar, aber es ist halt ultra langweilig. Ich habe gar nichts gedrückt. Oh, deswegen vielleicht. Hey, Excusez-moi, Monsieur. Das kann man so nicht veröffentlichen. Sind jetzt die Schlüssel die acht so wichtigen Schlüssel, die ich unbedingt finden muss? Das Spiel läuft, glaube ich, gerade im Hintergrund weiter. Und X-Button gibt es hier nicht. Ist doch nicht wahr. Ich habe schon mal ein Video zu Microsoft Store gemacht, was es da nur für Scheiße gibt. Es hat, es hat sich überhaupt nichts verändert. Wie gesagt, das Spiel ist gerade weitergelaufen. Ich frage: mich nur, Kann man in diesem Spiel überhaupt sterben als normal sterbliche Person? Das Konzept ist ja okay, aber es ist halt noch beschissen umgesetzt als das. So, an dieser Stelle breche ich auch mal das Spiel ab, weil es das Flackern ist. Unfassbar unerträglich. Wir haben vor allen Dingen auch 2.30 Uhr. Ich möchte auch irgendwann mal meinen Schlaf noch kriegen, ne? Und deswegen, wenn ihr Video gefallen habt, ganz gerne liken, tschüss.